So, wir sind bei der Arabischen Elternunion hier in Berlin. Bei mir ist El Hussein. El Hussein, was ist die Arabische Elternunion? Die Arabische Elternunion ist ein Kulturprojekt, der seit 1989 gegründet im Nachbarschaftshaus. Und äh, wir arbeiten mit Eltern zusammen äh, und mit äh, Schulen im Rahmen unserer. Aufklärungsarbeit für die Eltern und zusammen mit äh, Schulen zum Beispiel, Elternsprechstunde, Elternarbeit und äh, Elterngruppen, Vätergruppe. Äh, und äh, wir geben Beratung, wir machen Deutschkurs äh, und Fortbildung für Jugendliche das ist hauptsächlich. Äh, wir machen ja gerade den Tour, da geht es um selbstbestimmtes Leben. Wenn ihr an selbstbestimmtes Leben denkt, was, an was denkt ihr da an bestandes ähm, Die Hürde. Zum Beispiel, diese Hürden müssen wir überwinden. Zum Beispiel, dass man ein freies Leben haben, ohne Hürden und äh, Angebote für äh, also Jugendliche, für Eltern, äh, dass man zum Beispiel äh, keine Benachteiligung und äh, dass man zum Beispiel Teilhabe an der Gesellschaft äh, zusammen mit der Aufnahmegesellschaft sozusagen. Und wenn ihr jetzt noch konkrete Forderungen habt, wir kommen jetzt gerade als Politiker hier vorbei und als Grüne Partei, so konkrete Forderungen an uns für ein selbstbestimmtes Leben, was wäre das dann? Also mehr Angebot im äh, Flüchtlingsbereich, also intensiv Deutschkurs, weiter äh, Angebote geben, äh, Berufe, Deutschkurs für Berufe und äh, also Weiterbildung und äh, Viele Angebote im Bereich äh, Ausbildung für Jugendliche und für Erwachsene. Perfekt. Herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Danke für die ganzen Informationen. Schönen Tag noch.